You're a monster. Also ich war neun Jahre lang in der deutschen Skicross-Nationalmannschaft, war da im Skicross-Weltcup unterwegs. War auf jeden Fall eine harte Zeit, aber hat viel Spaß gemacht. Ich sage immer so, das war mein erstes Leben. Was ich davon behalten habe, ist einfach so die Einstellung als Leistungssportler. Also auch heute, wenn ich auf einer Skipiste unterwegs bin, ist einfach immer noch Leidenschaft pur, Skifahren. Wir waren heute am Nebelhorn in Oberstoff unterwegs und ja, mit der Anna kann man sich einfach richtig betteln. Die steht gut auf dem Ski, der macht es auch Spaß, schnell zu fahren und es hat richtig Spaß gemacht. Wir hatten einen richtig geilen Skitag und ja, wir sind heute ein bisschen über die Grenze hinausgegangen, weil der Lift war schon zu. Und dann haben wir aber am Lüftler schöne Augen gemacht und der hat uns dann mit dem mit hochgenommen und es war richtig gut, also das war so der krönende Abschluss von dem Tag und als wir dann wussten, okay wir müssen nicht laufen, sondern können ganz chillig hinten am Skido dranhängen, das war klar, das war der Moment des Tages, der Skimoment.